Eine Übergewinnsteuer zielt auf die außergewöhnlich hohen Einnahmen von großen Unternehmen ab, die in der Regel durch externe Schocks verursacht werden, wie aktuell zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine. Momentan sind insbesondere Energieunternehmen von der Debatte betroffen. Shell zum Beispiel hat im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Ähm, grob geschätzt könnte eine Übergewinnsteuer in Deutschland je nach Steuersatz Mehreinnahmen von 30 bis 100 Milliarden Euro generieren, für einen Zeitraum von einem Jahr. Das ist Geld, das dringend benötigt wird, um die Krisenkosten abzufedern. Jetzt sagen die Kritikerinnen und Kritiker einer Übergewinnsteuer, das ist doch gar nicht umsetzbar. Übergewinne kann man gar nicht definieren und das wäre verfassungsrechtlich gar nicht haltbar. Tatsächlich zeigen aber die Beispiele aus anderen EU-Ländern, dass Übergewinnsteuern tatsächlich umsetzbar sind und deswegen sollte sich auch Deutschland dringend für eine Übergewinnsteuer einsetzen.